Hi, ich bin die Shandana. Ursprünglich komme ich aus Pakistan. Ich habe Masterabschlüsse in geografischem Informationssystem und Umweltwissenschaften und mein Interesse hat mich zu Salzburg gebracht. Ich arbeite bei der Salzburg G im Department Digital Technology in der Function Unit Smart Backend Solutions. In Function Unit Smart Backend Solutions, unser Team, das DT Smart Meter Team, unterstützt das Projekt Smart Meter in verschiedenen Funktionen wie IT-Betriebsmanagement. IT-Applikationsadministration, Dokumentationsmanagement und Testmanagement. Smart Meter ist ein digitales äh, SEL-Gerät, um den Stromverbrauch zu messen. Ein normaler Arbeitstag bei uns beginnt um halb acht. Zu also Beginn des Tages haben wir normalerweise unsere geplantes Teammeetings über Microsoft Teams. Bei dem besprechen wir unsere Aufgaben, die wir letztes Mal erledigt haben und die Aufgaben, die als nächstes erledigt werden müssen. Wir haben wirklich sehr nette und hilfsbereite Kollegen. Jeder bringt seine eigenen Fähigkeiten mit und man lernt einfach viel voneinander. Und das macht auch eine tolle Zusammenarbeit möglich. Ich arbeite ähm, als Dokumentationsmanager im Dokumentation und Wissenmanagement-Modul des Projekts SmartMeter. Die Hauptverantwortung des Dokumentationsmanagers besteht darin, zusammen mit anderen Dienstleistern sicherzustellen, dass alle projektbezogenen Dokumente gemäß den entsprechenden Dokumentationsrichtlinien erstellt werden und zu überprüfen, ob die äh, erstellten Dokumente ähm, vollständig, aktuell und korrekt sind. Ich finde Salzburg G e ein guter Arbeitgeber, ganz besonders schätze ich die positive Arbeitskultur des Unternehmens und es hat auch gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Was ich auch sehr toll finde, ist, dass das Unternehmen die Mitarbeiter immer dabei unterstützt, sich weiterzubilden, wie ich immer unterstützt wurde, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern und technische Fähigkeiten aufzubauen.